Herzlich willkommen zur dritten Vorlesung Organische Chemie für Nebenfächler. Heute schauen wir uns an, wie Alkane, Alkene und Alkine reagieren. Ja, das heißt also, welche, welche Art von Chemie außer der radikalischen, die wir letztes Mal schon kennengelernt haben, können wir an CC-Einfachbindungen ja, für die Alkane, an CC-Doppelbindungen für die Alkene und an CC-Dreifachbindungen für die Alkine eigentlich durchführen. Ja? Die daraus entstehenden Moleküle äh, sind, ich so ähm, sind chiral ja? äh, und da haben wir schon letztes Mal gesagt, das bedeutet, es kommt aus dem Griechischen und heißt händig. Ja? Und wie diese Symmetrie ja, von Händen, mit der von Molekülen zusammenhängt, sehen wir uns jetzt in Folge dieser Vorlesung an. Eine der wichtigsten Reaktionen, die Sie an funktionalisierten Alkanen durchführen können, ist die nukleophile Substitution. Ja? Substituieren heißt nichts anderes als etwas austauschen oder ersetzen. Ja? Und in diesem Fall ersetzen wir zwei nukleophile Gruppen. Ja, nukleophil heißt kernliebend, ja, das heißt, das sind Gruppen, diese nukleophilen Gruppen, äh, ähm, die besonders viele äh, Elektronen haben, zum Beispiel weil sie als negativ geladenes Ion oder Anion vorliegen äh, oder die freie Elektronenpaare zur Verfügung haben, ja, äh, die sie gerne an einen Nukleus, also an einen anderen Kern, weitergeben. Ja. Dieser, dieser, äh, dieses Molekül, was sich... Äh, was sich als, äh, als dieser, äh, woran dieser Kern hängt, ist unser Elektrophil. Ja, also das, das ist das, äh, der Bestandteil, der Elektronen liebt, Elektronen an sich ziehen will. Sehen wir uns mal so eine allgemeine Reaktionsgleichung einer nukleophilen Substitution mal etwas genauer an. Ja, wir nehmen in diesem Fall ein Y-, also irgendein x-beliebiges Anion. Ja. Und das reagieren wir durch mit einem äh, gesättigten Kohlenstoff, also einem Kohlenstoff, an dem bereits vier Substituenten hängen. Ja, da haben wir zum Beispiel da unseren Alkylrest, ja, nur so als Beispiel. Und hier haben wir noch eine andere Gruppe X. Ja. Das heißt also, wie ich schon sagte, das Y- ist hierbei unser Nukleophil. und dieses Molekül verhält sich also er wird an diesem Kohlenstoff substituiert und das Molekül wird sich als unser Elektrophil verhalten Ja, das heißt, wenn wir das jetzt mal durchreagieren, erhalten wir eine neue Bindung vom Kohlenstoff zum Y und unser X verlässt das Molekül als X- ja? und dieses, äh, dieses Molekül, was äh, ähm, abgespalten wird, bezeichnen wir als Abgangsgruppe. Ja, wir können jetzt also mit allen möglichen spektroskopischen Methoden uns anschauen, wie schnell diese Reaktion abläuft, ja, und die Rate, mit der diese Reaktion abläuft. Die hängt ab, ja, nach dem masse von der Konzentration unseres Nukleophils mal der Konzentration von unserem, äh, von unserem Elektrophil. Und das Ganze mal irgendeiner Konstante. Ja? Das heißt also, jetzt kommen wir auch zur Definition dieser äh, nukleophilen Substitution. Ja, wir haben schon gesagt, das Ganze ist eine Substitution. Ja, sie läuft nukleophil ab. Und sie findet mit, zur zweiten Ordnung statt. Ja, also wir haben hier äh, zweimal die Konzentration in der, in der Geschwindigkeitsgleichung mit. Ja, das heißt also zweiter Ordnung. Ja, das heißt, so kommt dann auch... Diese Abkürzung zustande, die Sie oben auf der Folie sehen, ja, das ist nämlich unsere SN2-Reaktion. Ja? Das heißt also eine Nukleo Nuk nukleophile Substitution zweiter Ordnung. Wie stellen wir den Ablauf einer solchen Reaktion dar? Ähm, das tun wir mittels geschwungener Pfeile. Ja? Das heißt, nehmen wir als Beispiel ein Bromoalkan, also ein 1 Bromo, Ja, nehmen wir mal Butan und das wird unser Elektrophil, ja, das heißt wir substituieren an diesem Kohlenstoff hier und wir nehmen diesmal als Nukleophil eine Base, ja, also ein Hydroxid. Anion, ja, das wir durchreagieren zu einem Alkohol und als Abgangsgruppe erhalten wir ein Bromid, also ein Bromanion. Ja? Um zu verdeutlichen, was hier in dieser Reaktion passiert, nutzen wir, wie ich schon sagte, geschwungene Pfeile. Ja, das heißt also die Pfeile fangen bei Elektronen an und hören im Prinzip bei Kernen auf. Ja, das heißt also diese, dieses, äh, diese Elektronen hier, von, der, von der, also das ist die negative Ladung, da ist die höchste Elektronendichte, das ist von hier aus geht der Angriff los auf diesen Kohlenstoff und dann kappen wir diese äh Kohlenstoff-Brom-Bindung. Das verdeutlichen wir auf diese Art und Weise. Äh, Sie sehen hier, der Pfeil beginnt bei dieser Bindung. Ja? Damit verdeutlichen wir, dass diese Bindung ähm, gelöst wird. Und so kommen wir dann von links nach rechts äh, von einem Bromoalkan zu einem Alkohol. Ja? Ähm, hierbei spielen äh, die Orbitale eine ganz besondere Rolle. Ja. Sie erinnern sich an die erste Vorlesung, wo wir über die äh, Molekularorbitaltheorie gesprochen haben. Das heißt, wenn wir das Ganze äh, von der Seite der Orbitale aus betrachten, ja, dann haben wir hier eine Verschiebung der Elektronendichte von unserem OH- ja in unser antibindendes Sigma-Sternchen orbital dieser Kohlenstoff-Brom-Bindung. Ja, und auf diese Art und Weise bilden wir hier eine neue Sigma-Bindung zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff und wir lösen diese Kohlenstoff-Bindung auf. Was also passiert mit der Molekülgeometrie? Ja, während wir neue Bindungen formen und andere Bindungen brechen, ja, schauen wir uns dazu einmal den allgemeinen Reaktionsmechanismus ja, einer äh, SN2-Reaktion nochmal genauer an. Wir nehmen hier... Unser, unser Nukleophil als ein Anion, also ein Nu- und hier wieder ein gesättigtes Kohlenstoff mit einer X-Gruppe, hier haben wir noch einen Rest und diesmal zeichnen wir es stereoskopisch korrekt ein, ja, das heißt also mit einem Wasserstoff, der nach vorne aus der Zeichenebene auf uns zukommt und einer R' Gruppe, die in die Zeichenebene reingeht. Ja, Sie erinnern sich, wie diese Geometrie, dieser Tetraeder, diese Tetraeder-Geometrie hier zustande kommt? Das hier ist nämlich unser sp3-hybridisierter Kohlenstoff. Ja, an dem findet auch dieser nukleophile Angriff statt, ja, wie wir gerade eben gesehen haben. Geht im Prinzip Elektronendichte hier in das äh, Sigma-Sternchen-antibindende Molekularorbital, ja? Das heißt also, wir können im Prinzip bei der Reaktion von diesen beiden Komponenten einen Übergangszustand ja, formulieren. Und zwar wird in diesem Übergangszustand von unserem Nukleophil eine neue Bindung zu unserem Kohlenstoff geformt, während wir die Bindung zu unserem X aufbrechen. Ja? Und eben weil hier eine neue Gruppe an diesen Kohlenstoff mit rangeht, rutschen diese Substituenten quasi von dieser Konfiguration ein bisschen weg. Ja, und zwar in eine, in eine planare Ausrichtung. Ja, das heißt, äh, die, dieses hier bezeichnen wir als einen Übergangszustand äh, der Reaktion und kennzeichnen das mit diesem Symbol hier. Ja, und in diesem Übergangszustand haben wir eine Pentakoordinierung, also fünf Substituenten, die sich in der Nähe von unserem Kohlenstoff aufhalten ja? und dabei ist auch die negative Ladung des Nukleophils hier über dieses, äh, dieses Molekül, also über, in, diesen, in, diesen 9, äh, in diesen Bindungen, die neuen stehen und gebrochen werden, verteilt. So, nun brechen wir die CX-Bindung und formen eine neue Bindung zwischen unserem Nukleophil und dem Kohlenstoff. Ja. Das heißt, in dem Moment rutscht der Nukleophil sehr nah an das Kohlenstoff heran und diese Substituenten, wie Sie hier, wie Sie hier sehen, klappen dann im Prinzip aus der Ebene um, ja, dort wo gerade Platz frei geworden ist, durch die Abgangsgruppe. Das heißt, dieser, dieser Wasserstoff zeigt immer noch nach äh, Außerzeichenebene, auf uns, auf uns, äh, kommt Außerzeichenebene auf uns zu. Ja, die R' Gruppe ist da hinten und unser Rest klappt ebenfalls in diese Richtung. Ja? Und wir haben natürlich unser x- als Abgangsgruppe hier hinten. Ja, das heißt also, wenn wir diese beiden Geometrien miteinander vergleichen, ja, sehen wir, ja, dass, dass es zu so einem kompletten Umklappen dieser, dieser, äh, dieser Gruppen ja, von so einer Konfiguration, alles zeigt in diese Richtung, zu so einer Konfiguration, alles zeigt in diese Richtung gekommen ist. Ja, wie verhält sich also die Energie des gesamten Systems während dieser Reaktion? Ja, also ich fange an mit meinen Edukten. Ja, die verorten wir mal auf diesem Energiebalken irgendwo hier. Und da die Reaktion abläuft, vollständig zu unseren Produkten, sind die wahrscheinlich auch stabiler. Das heißt, die sind energetisch irgendwo hier. Ja, also mit niedrigerer Energie. Ja, das heißt, irgendwie müssen wir da hinkommen. Ja, und wie wir gerade eben schon gesehen haben, generieren wir einen, einen fünf koordinierten, pentakoordinierten Übergangszustand. Das heißt, da ist um dieses Kohlenstoffatom, an dem substituiert wird, natürlich richtig was los, ja. Da sind statt den normalen vier Gruppen sind plötzlich fünf Gruppen. Das heißt, das Ganze ist energetisch höher, also irgendwo hier, ja, Das heißt also, wir kommen quasi über so einen Hückel drüber und haben hier unseren, unseren fünffach koordinierten Übergangszustand. Ja, das heißt also, das ist auch der energetisch äh, äh, instabilere Zustand ja? und dieser Energiebetrag, ja, diese Differenz der, an Energie zwischen den Edukten und diesem Übergangszustand Delta E, ja, dieser, diese Energie ist auch die Aktivierungsenergie der Reaktion. Ja, und dieser, diese Aktivierungsenergie, ja, also die, die Höhe dieser Energiebarriere, über die wir die Reaktion bringen müssen, die bestimmt auch die Geschwindigkeit ja, oder die Rate dieser Reaktion. Wie wir eben an dem Energiediagramm also gesehen haben, hängt die Geschwindigkeit der nukleophilen Substitution zweiter Ordnung vornehmlich von der Energie des Übergangszustands ab. Ja? Das heißt, also, wir müssen uns die Frage stellen, ähm, wie gedrängt ja, dieser Übergangszustand ist. Ja? Also wie anspruchsvoll, äh, wie sterisch anspruchsvoll sind diese Substituenten, die an dem Kohlenstoff hängen. Ja? Also hier gekennzeichnet als Restgruppen R', R' und R''. 2 ja? Das heißt, äh, in dem äh, funktionalisierten Methan. Da haben wir jeweils drei Wasserstoffe an diesem, an diesem Kohlenstoff, ja, und unsere Abgangsgruppe, da findet natürlich das ist äh, die Protonen sind sehr klein, ja, also da findet eine sehr schnelle SN2 Reaktion statt. Ja, das heißt also, hier ist der Angriff durch das Nukleophil am Kohlenstoff sehr, sehr leicht. Ja, und auch hier ist dann dieser fünffach koordinierte Übergangszustand natürlich energetisch auch nicht so anspruchsvoll, weil eben weil die Wasserstoffe sehr klein sind. Ja, kommen wir zu dem primären Kohlenstoff, ja, also mit einem Substituenten, zum Beispiel einer Methylgruppe. Ja, also das ist hier der primäre Kohlenstoff. Wird das Ganze schon ein bisschen langsamer. Ja, also hier, ist, äh, äh, hier wird dieser, dieser 5er-koordinierte Übergangszustand schon deutlich sterisch anspruchsvoller. Im sekundären Fall haben wir zum Beispiel zwei Methylgruppen an diesem Kohlenstoffatom dranhängen. Ja, da ist das Ganze nochmal äh, ein bisschen langsamer und dann kommen wir schließlich zu dem Extrem dieses, dieser, dieser, dieser Serie. Ja, das ist der tertiäre Kohlenstoff. Hier haben wir drei sterisch anspruchsvolle Substituenten die an diesem Kohlenstoff dranhängen. Ja, hier findet gar keine SN2-Reaktion mehr statt, ja das heißt also bis zum sekundären Kohlenstoff kommen wir noch, ja, wo wir von einer sehr schnellen bis zu einer sehr langsamen Reaktion nach dem SN2-Mechanismus ausgehen. Und beim tertiären Kohlenstoff findet diese Reaktion nicht mehr statt. Ja? Das Ganze können Sie sich noch mal ein bisschen verdeutlichen, wenn Sie sich äh, das Energiediagramm nochmal vornehmen. Ja? Das heißt also für das einfach funktio funktionalisierte Methan ja, ist äh, sowohl der, der Ausgangsstoff relativ sterisch anspruchslos, also niedrig in Energie, und auch der Übergangszustand, ja, da ist, da ist diese Aktivierungsenergie relativ niedrig. Kommen wir, kommen wir zum äh, ähm, primären Elektrophil, ja, ist das Ganze hier schon im Ausgangszustand ein bisschen äh, anspruchsvoller. Ja, und das Rechten einen fünffach koordinierten Übergangszustand. Ja, Das heißt also, da rutscht diese. Diese Energiebarriere noch mal deutlich höher. Ja? Also da haben wir eine größere Energiebarriere und schließlich in dem, in dem, ter, in dem äh, tertiären Fall ja, ist die Energiebarriere irgendwann so groß, dass die Reaktion einfach nicht mehr, nicht mehr stattfinden kann nach dem SN2-Mechanismus. So wie wir also eben gesehen haben, funktioniert die nukleophile Substitution der zweiten Ordnung an einem tertiären Kohlenstoff nicht mehr. Ja? Das heißt also, an einem tertiären Kohlenstoff, wie wir vorhin besprochen haben, wenn wir drei Substituenten haben, ähm, ist das Ganze äh, ja, zu sehr gedrängt, ja, um einen nukleophilen Angriff von dieser Seite aus zu ermöglichen. Was stattdessen passiert, ja, ist eine etwas andere Reaktion. Ja. Das heißt also, in, in, äh, in dem Fall eines tertiären Kohlenstoffs kommt es zu einer langsamen Abspaltung ja, einer Abgangsgruppe. Hier in diesem Fall ist es das Brom. Ja. Das heißt also, dieser Schritt geht langsam voran. Und wir erhalten wir dann in diesem Fall... Ein planares äh, Kohlenstoffkation, also ein Carbokation, ja. Und dieses Carbokation ist auch sehr reaktiv, ja. Sie haben hier eine positive Ladung an einem Kohlenstoff, ja. Das Ding will sofort weiter reagieren. Ja, und das tut es dann auch. Ja, das heißt also in diesem Fall haben wir eine Hydroxidgruppe, also eine OH-gruppe. Ja, und die kann jetzt dieses ähm, planare Carbokation sehr einfach von oben ja, oder von unten angreifen. Und dieser, dieser Reaktionsschritt ist dann auch sehr schnell, ja, eben weil dieses Carbokation sehr reaktiv ist. Ja, und was wir dann erhalten, ist äh, nicht nur diese Abgangsgruppe pro, äh, pro Minus, sondern auch ein, Reakt, äh, ein, ein Gemisch von Produkten, ja, ein sogenanntes racemisches Gemisch. Ja, äh, racemisch. was heißt das? Dazu kommen wir noch, noch mal gleich, aber Sie, gucken Sie sich erstmal die äh, Symmetrie in diesen beiden Molekülen an. Ja? Eben weil das OH- entweder von oben an dieses planare Carbokation kommen kann oder von unten, ja, führt das zu einer händigen, ja, ich, äh, ähm, händigen äh, Konfiguration. Der Restgruppen, ja. Das heißt also, wenn Sie sich das mal angucken hier, das linke, das linke Produkt, ja, dann ist das, op, so sieht man es vielleicht am besten, ja, dann entspricht, dann entspricht das im Prinzip einem Spiegelbild des anderen Moleküls. Ja, das heißt, wir bekommen hier sogenannte Stereoisomere. Ja, und was das bedeutet, sehen wir uns gleich nochmal im Detail an. Ja, das heißt aber, die Geschwindigkeit dieser Reaktion hängt im Prinzip von, der, von diesem Schritt ab, ja, von diesem langsamen Schritt, Schritt bei dem diese Kohlenstoff-Brom-Bindung aufgebrochen wird. Ja, das heißt also, die, die Reaktionsrate hängt alleine von der Konzentration unseres, unseres, äh, ja, unseres Substrats oder hier, wie haben wir das vorher, äh, unseres Elektrophils äh, ab. Ja? Und einer Konstante. Ja? Das heißt also, ich, damit leitet sich dann auch die Definition dieses Reaktionstypes ab. Ja. Es handelt sich immer noch um eine Substitution. Ja. Also wir ersetzen Brom durch äh, äh, unsere OH-Gruppe. Auch diese Substitution ist wieder Nukleophil. Ja, aber aus der Geschwindigkeitsgleichung sehen wir, äh, diese Reaktion hängt alleine von der Konzentration des Substrats oder des Elektrophils ab. Ja, das heißt also, äh, findet, findet zur ersten Ordnung statt. Ja, das heißt also, alles in allem haben wir hier eine nukleophile Substitution erster Ordnung oder auch... SN1. Wir können dieses Reaktionsverhalten erklären, wenn wir uns die Geometrie äh, der, des Moleküles ja, und der beteiligten Orbitale mal ein bisschen genauer anschauen. Ja? Das heißt also, wenn wir loslegen hier mit unserem substituierten Alkan, in drei Substituenten, dann ist der erste Schritt, wie wir schon gesagt haben, das Aufbrechen dieser Sigma-Bindung. Ja. Und dieser Schritt, ja, der findet langsam statt, weil es keine äußeren Einflüsse gibt, außer vielleicht Lösungsmittel oder Temperatur, ja? das heißt, dieser Schritt bestimmt auch die Geschwindigkeit oder die Rate der Reaktion. Ja? Als nächstes bilden wir dann ein Carbokation, wie wir schon gesagt haben. Ich versuche das mal so ein bisschen stereochemisch hier einzuzeichnen, damit Sie es erkennen können. Ja, das heißt also, dieses Carbokation ist jetzt äh, planar. Ja, das heißt also, Sie müssen sich das im Prinzip vorstellen in so einer. Ebene liegend, ja, und wir haben hier unsere positive Ladung auf dem Kohlenstoff, ja. Wie kommt diese Planarität zustande? Ja, also Sie erinnern sich noch an die erste Vorlesung. Wir wechseln im Prinzip von hier von einem sp3-hybridisierten Kohlenstoff zu einem sp2-hybridisierten Kohlenstoff, ja. Und wir haben hier jetzt ein leeres p-Orbital. -P ja, das heißt, die Ausrichtung dieses p-Orbitals ja, senkrecht zu dieser, zu dieser Ebene, die ermöglicht nun ein Angriff von unserem OH-, ja, sowohl von oben als auch von unten. Ja, und so kommt dann auch die Geometrie der Produkte zustande. Das heißt, sie erhalten Einmal das Produkt aus, der, aus dem Angriff von oben, ja, also all diese, all diese Restgruppen knicken dann nach unten um oder bei einem Angriff von unten Erhalten wir dieses Molekül. Ja, das heißt also, wie wir schon gesagt haben. Ja, wenn Sie sich das mal ähm, vielleicht als, als Spiegelbild vorstellen. Ja, man kann es vielleicht nicht. Ja, Sie werden es wahrscheinlich jetzt nicht mehr erkennen können. Ja, wie jetzt vielleicht gerade noch mal so eben. Das heißt, diese beiden Mo äh, Moleküle sind zueinander. Ähm, äh, sind sind Spiegelbilder voneinander, ja, das heißt, wir reden, ähm, wir sprechen hierbei von Stereoisomeren, ja, und diese Stereoisomere, ja, die sind zueinander chiral, ja. Dieser Begriff begleitet uns jetzt schon eine Weile, ja, Chiralität ist also die Händigkeit. Das heißt also, das können Sie sich am besten äh, überlegen, ja, wenn Sie Ihre eigene Hand nehmen und das Spiegelbild dazu, ja, ist dann meine, äh, ja, mein chirales Objekt, ja, das heißt also, diese beiden Objekte, ja, diese beiden chiralen Objekte, hier meine Hände, lassen sich alleine durch Verschiebung oder Rotation nicht in dieselbe Form überführen. Wie kommen wir also von unseren Ausgangsstoffen ja, zu den energetisch stabileren Produkten? Das können wir uns mal anhand eines Energiediagramms nochmal verdeutlichen. Ja? Also wie wir gesagt haben, der erste Schritt verläuft langsam, das ist die das Aufbrechen dieser Kohlenstoff-Brom-Sigma-Bindung. Ja, das heißt also, hier müssen wir einen sehr großen, eine sehr große Energiebarriere nehmen. Ja, das heißt also, hier brechen wir gerade diese Kohlenstoff-Brom-Bindung auf. Aber dann, im, Gegens im Gegensatz zur äh, Nukle äh, nukleophilen Substitution zweiter Ordnung, gelangen wir nicht sofort zu den Produkten, sondern wir kommen hier erstmal an. Ja? Und hier, wie wir schon gesagt haben, bilden wir unser planares Carbocation. Und diesen Zustand hier, den beschreibt man als ein Intermediat ja, oder ein Zwischenprodukt. wie wir schon gesagt haben, dieses Intermediat ist jetzt sehr reaktiv. Ja, also das sehen wir hier in diesem Energiebalken. Es ja, also ist energetisch deutlich höher. Ja, das will jetzt weiter reagieren. Und das kann es jetzt auch wenn in Anwesenheit von OH-. Ja, das heißt, da geht es, einen weiteren Hügel zu nehmen. Und hier bilden wir eine neue Sigma-Bindung. Zwischen dem Kohlenstoff und dem OH- aus unserem vorigen Beispiel. Und dann erreichen wir auch den Zustand, äh, den energetisch günstigen Zustand unserer Produkte. Ja? Das heißt also, aus unserer Betrachtung hier sehen wir, auch eine Erklärung für die, für die Geschwindigkeiten, ja, das heißt also diese, diese Aktivierungsenergie Delta E ja, bestimmt also auch die Geschwindigkeit der gesamten Reaktion. Ja, sobald wir in diesem Intermediarzustand angekommen sind, ist diese Energiebarriere nur noch sehr klein. Ja, das heißt also dieser Schritt wird dementsprechend dann auch schnell passieren, wohingegen dieser Schritt hier ja, nur langsam vonstatten geht. Ja, mit dem Verständnis für so ein Energiediagramm einer ähm, nukleophilen Substitution erster Ordnung können wir uns jetzt auch ein paar Gedanken darüber machen, welche Faktoren die Geschwindigkeit dieser Reaktion eigentlich beeinflussen. Ja, und Ich habe es hier nochmal äh, ein bisschen allgemeiner formuliert. Ja, das heißt also, hier ist unsere Abgangsgruppe jetzt durch X gekennzeichnet ja, und unser Nukleophil allgemein als NU gewählt. Ja, das heißt also, ähm, wir können uns äh, überlegen, ja, wir können äh, diese Aktivierungsenergie, erniedrigen und somit die Reaktion beschleunigen, ja, wenn wir eine gute Abgangsgruppe finden. Ja. Das heißt also, erstens, ja, für eine gute nukleophile Substitution erster Ordnung äh, brauchen wir eine gute Abgangsgruppe. Äh, Abgangsgruppe. Ja, was ist eine gute Abgangsgruppe? Ja, äh, in diesem Fall also eine, die am liebsten ja, als ein stabiles x- vorliegt. Ja, das heißt, wenn wir das gewählt haben, ähm, eine, äh, eine gute äh, Abgangsgruppe, die ein stabiles x-Äquivalent erzeugt, ja, dann senken wir hier diese, diese Energiebarriere ab ja, und beschleunigen dementsprechend auch die Reaktion. Ja. Zum anderen ja, können wir auch an der Stabilität des carbokation intermediats ähm, äh, etwas, etwas machen, ja, indem wir die Restgruppen so wählen, dass sie dieses reaktive Carbokation stabilisieren. Ja, denn ähm, wenn wir hier zum Beispiel diese Energie dieses äh, Intermediats absenken, ja, dann senken wir damit ebenfalls die Energie dieses Intermediats, äh, ähm, Übergangskomplexes ab, indem wir hier, ja, weil hier bauen wir ebenfalls schon eine teilpositive Ladung auf, während wir diese Kohlenstoff-X-Bindung aufbrechen. Ja. Das heißt also, alles was zur Stabilisierung einer Teil- oder einer vollpositiven Ladung an diesem zentralen Kohlenstoff beiträgt, ja, wird natürlich auch zu einer Stabilisierung also zu einer Erniedrigung der Energie führen, ja, dieser, dieser Aktivierungsenergie, die wir hier haben, und dementsprechend auch zu einer Beschleunigung der Reaktion. Ja, das heißt, also zweitens können wir nochmal formulieren, ja, dass die Stabilität. des Carbokation-Intermediats entscheidend ist. Und wie können wir so so ein Carbokation am besten stabilisieren? Ja, Sie erinnern sich vielleicht an die erste Vorlesung, da haben wir über den induktiven Effekt gesprochen den benachbarte Gruppen äh, auf den Kohlenstoff ausüben können. Ja? wir kommen hier darauf zurück und nur als Beispiel äh, führe ich hier mal die Sigma-Stabilisierung mit ein. Ja? das heißt also, äh, wir äh, schauen uns noch mal äh, das Intermediat, ja, also das planare Carbocation noch mal ein bisschen genauer im Detail an. Ja? das heißt also, hier haben, sie haben hier im Prinzip diese, diese Ebene, ja. Und in dieser Ebene liegen dann all diese rot eingezeichneten Atome und Bindungen. Ja? Das heißt also hier die Substituenten an dem Kohlenstoff, an dem Carbokation. Äh, diese Bindung und dieses Kohlenstoff liegen in, der, in dieser roten Ebene. Und hier diese blau eingezeichneten Bindungen an diesem SP3-hybridisierten Kohlenstoff. Die zeigen aus der Ebene heraus. Ja? Ebenfalls aus der Ebene heraus zeigt an diesem Carbokation dieses leere p-Orbital, was wir schon gesagt haben. Ja? Also dieser, ähm, dieser, dieses Carbokation ist jetzt sp2-hybridisiert, ja? also planar, und wir haben hier unser leeres p-Orbital. Ja? Das heißt also, dieses zeigt hier senkrecht aus der Ebene heraus und geht unterhalb dieser Zeichen, diese rote Zeichenebene. Das heißt, bei Normalbedingungen können wir dann also hier jederzeit davon ausgehen, dass eine CH oder eine CC-Bindung ja sich parallel zu diesem p-Orbital mit ausrichtet. Ja? Das heißt also, hier haben Sie ein befülltes sp3-Orbital an diesem Kohlenstoff. Ja? Das heißt also ein, ein, ein sigma-Orbital, ein Sigma das befüllt ist. Ja, denn wir binden, wir machen ja diese CH, eine, eine CH-Sigma-Bindung. Und jetzt können Sie also eine Stabilisierung, ja, weil wir hier einen, eine Ausrichtung dieses leeren Orbitals und des befüllten Orbitals so fast parallel zueinander haben, haben Sie einen stabilisierenden Effekt. Ja? Der wird bezeichnet als Sigma-Stabilisierung. Ja, das heißt also, das ist auch der Grund, warum benachbarte Methylgruppen ja, oder längere Ketten an so einem Carbokation besonders günstig sind. Ja. Denn auf diese Art und Weise haben sie durch diesen induktiven Effekt, ja, sogenannte Sigma-Stabilisierung, eine Stabilisierung des Carbokations und dementsprechend auch ja, eine Erniedrigung der Energie dieses carbokation intermediats und damit auch, eine Erniedrigung der Aktivierungsenergie für eine nukleophile Substitution erster Ordnung. Eine andere Möglichkeit der Stabilisierung eines äh, Carbocations ähm, kann auch durch benachbarte Elektronen erfolgen. Ja, also hier nur als Beispiel ähm, die Konjugierung. Ja, also wenn wir eine... Ähm, wenn wir benachbarte äh, Pi-Elektronen haben, ja, wie zum Beispiel hier, da haben wir eine Doppelbindung, die gleich äh, in der Nähe von so einer positiven Ladung ist. Das heißt, wir können hier im Prinzip diese positive Ladung über das gesamte Molekül delokalisieren ja, und dadurch auch eine Stabilisierung dieses Carbokations wirken. Ja? Das Ganze funktioniert natürlich genauso gut äh, mit äh, freien Elektronenpaaren, äh, äh, die Sie an äh, Sauerstoff und Stickstoff haben. Ja, so äh, da haben wir Beispiele für den induktiven Effekt in der vor ersten Vorlesung besprochen. Ja? Als ähm, dritter und äh, wichtiger Faktor äh, ist dann natürlich auch noch das Lösungsmittel gegeben. Ja? Das heißt also, polare Lösungsmittel können ähm, diese positive Ladung am Carbokation intermediat ähm, stabilisieren. Ja, auch hier wieder durch die, äh, durch, das, äh, durch die Verlagerung von Elektronendichte von zum Beispiel äh, freien Elektronenpaaren auf dem Lösemittelmolekülen ja, und dadurch auch eine schnellere SN1-Reaktion ermöglichen. So, der Begriff der Chiralität ist uns als jetzt mehrfach über den Weg gelaufen. Ja, Chiralität oder Händigkeit, was heißt das? Ich habe das an dem Beispiel meiner Hände schon mal äh, veranschaulicht. Ja, also das Spiegelbild meiner linken Hand ist nicht etwa die linke Hand, sondern es ist die rechte Hand. Ja, also daran äh, ähm, kann man das festmachen. Das heißt also, Moleküle sind dann chiral wenn sie keine Symmetrieebene haben. Ja? Verdeutlichen wir das mal an ein paar Beispielen von chiralen Molekülen, zum Beispiel äh, den natürlichen Aminosäuren. Ja? Äh, und äh, die haben Sie links abgebildet. Da haben wir als erstes mal das Alanin. Ja? Also die natürliche Form ähm, des Alanins ist das sogenannte S-Alanin. Ja? Dazu kommen wir gleich nochmal zu dieser Benennung. Und äh, hier haben wir so ein kleines, äh, kleines Modellmolekül davon. Ja, also ich habe hier in diesem Fall ähm, die Methylgruppe in Gelb markiert, äh, die äh, Säuregruppe in Schwarz und äh, die Amingruppe in Rot und das, den Wasserstoff in Grün. Ja, das heißt, wir haben vier Substituenten an diesem zentralen Kohlenstoff. Wenn ich jetzt hier von einem Spiegelbildmolekül äh, mir ansehe, ja, dass, Sie auf, dass Sie links oben ebenfalls sehen, ja, dann sind das tatsächlich zwei verschiedene Moleküle. Ja? also ich, ich, kann das, ich kann dieses Molekül allein durch Drehung und Verschiebung nicht in dieselbe Form überführen. Ja? Das heißt also, wenn ich dieses Molekül jetzt um seine eigene Achse rotiere, ja, sodass diese, äh, diese CO2H, also die Säuregruppe, auf derselben Seite sind und der Wasserstoff nach oben zeigt, ja, dann sehen wir, Okay, die Amingruppe und die Methylgruppe haben die position gewechselt. Das heißt also, diese, dieses Molekül ist asymmetrisch. Ja? Das heißt also, wir haben hier ein chirales Zentrum an, un, an, unserem, ähm, an unserem Kohlenstoff. Ja, die Natur äh, bedient sich in der, im Regelfall dieses, dieser Form des Alanins mit wenigen Ausnahmen. Ja? Das heißt also, die Ausnahme ist dieses andere Enantiomer von Alanin kommt zum Einsatz beim Aufbau bestimmter bakterieller Zellwände. Und Antibiotika, zum Beispiel das Vancomycin, die nutzen das aus und suchen nach diesem unnatürlichen Alanin und zerstören so die Zellwände dieser Bakterien selektiv. Demgegenüber Sehen wir uns das Glycin an, ja, äh, eines der, also das einzige äh, äh, symmetrische natürliche Amino, äh, die einzige symmetrische äh, natürliche Aminosäure, ja, also hier nehmen wir dieses hier, ja, also hier in diesem Fall habe ich die, äh, ich drehe es mal so rum, das, äh, das ist ihrer, Zeichnung so mehr oder weniger entspricht, ja, also so, ja genau, das heißt also hier haben wir die Säuregruppe, hier hinten ist die Amingruppe und hier haben wir zwei Wasserstoffe, ja, das heißt Sie sehen auch sofort den Unterschied, in diesem Fall haben wir nur drei verschiedene Substituenten eines im Kohlenstoffatom, das heißt also wenn ich hiervon das Spiegelbild mir angucke, ja, das sehe dann so aus, diese Moleküle sind identisch, ja, also ich kann die sofort in eine, in eine Form drehen, nämlich so rum, zack, und hier haben wir die äh, Säurengruppen zeigen in dieselbe Richtung, die Wasserstoffe zeigen in dieselbe Richtung und die Amingruppe zeigt nach hinten. Das heißt also mit anderen Worten, dieses Molekül Glycin selbst äh, ist nicht, hat keinen chiralen, kein chiralen Kohlenstoff. Ähm, verdeutlicht werden chirale Kohlenstoffe äh, durch so ein Sternchen an dem chiralen Zentrum. Wir können jetzt also anhand der, des Begriffs der Chiralität unsere Vorstellung von Isomerie äh, um zwei weitere Kategorien erweitern. Ja? Wir haben die Enantiomere gerade besprochen. Das sind also Moleküle, die exakt spiegelbildlich sich zueinander verhalten. das wäre das Beispiel des S-Alanins gegen das R-Alanin. Und alle Konfigurationsisomere, ja, die nicht spiegelbildlich, also enantiomer zueinander sind, bezeichnen wir als Diastereomere. Und da haben wir hier das Beispiel der Alpha-D-Glucose und der Alpha-D-Galaktose. Diese Unterscheidung zwischen verschiedenen Enantiomeren von Molekülen ist nicht nur äh, akademisch interessant, sondern kann auch unter Umständen gravierende Folgen haben. Ja? Äh, hier als Beispiel das Beruhigungsmedikament Contagan, äh, bekannt äh, auch äh, aufgrund des Kvantargon-Skandals, ja. Das war ein Arzneimittelskandal in der Bundesrepublik Deutschland, ja, wurde in 61, 62 aufgedeckt. Dieses Medikament wurde millionenfach verschrieben als Beruhigungsmedikament und besonders gegen Schwangerschaftsübelkeiten. Ja, bei der Synthese von dem Wirkstoff dieses Medikaments, von dem Thalidomid, entsteht ein racemisches Gemisch, ja, also auch genannt als äh, ein Razzemat, ähm, das heißt also hier haben wir äh, eine 50-50 Mischung der einzelnen Enantiomere. antiomere ähm, und der Unterschied ist tatsächlich nur in der Positionierung dieser, dieser CH-Gruppe, entweder nach oben oder nach, nach unten. Ja? Das r enantiomer ist wirksam als schlafend Beruhigungsmittel, ja, es ist nicht toxisch, keine Überdisierung möglich. Äh, und so weiter. Und das S-Enantiomer ähm, hingegen ist fruchtschädigend ja? und löst vermutlich über DNA-Interkalation schwere Missbildungen bei der Ausprägung der embryonalen Gliedmaßen aus. Ja? Ähm, und das äh, Tragische dabei ist, ähm, dass, äh, die, dass äh, das, äh, das Enantiomer reine r ja selbst wenn man es aufreinigt und äh, separat verabreicht, was auch gemacht wurde, kann dann im Stoffwechsel razemisieren, also erneut wieder beide Formen ausbilden, also ebenfalls die teratogene S-Form. Und das führt dann zu Fehlbildungen beim Embryo. Also Schlagwort hier ist teratogen, also das ist, das ist genau, genau der Begriff, der für Fehlbildungen beim Embryo eingesetzt wird. So, jetzt hatten wir schon mehrfach Enantiomere als R- oder S-Moleküle bezeichnet. Ja? R und S kommt aus dem Lateinischen, R steht für Rectus oder Rechts und S für Sinister ja, oder Links. Ja, und ähm, bei der Auswahl zwischen diesen zwei Benennungen helfen uns die Karn, Ingold, Prelog oder kurz ZIP-Regeln. Ja? Wir nehmen uns das Beispiel von vorhin vom Alanin. Ja? Also das ist wieder dieses Molekül hier mit der Methylgruppe in gelb, der, dem Wasserstoff in grün, der Amingruppe in rot und ähm, der Säuregruppe CO2H. In schwarz. Ja? Das heißt, nach den ZIP-Regeln gucken wir erstmal, was für Substituenten an dem chiralen Zentrum hängen. Ja? Und wir ordnen diesen einzelnen Substituenten eine Prioritätszahl zu. Ja? Und da gehen wir nach der Atomzahl der Substituenten vor. Das heißt, in diesem Fall ist unser ähm, äh, ist unser Wasserstoff ähm, der leichteste. Ja? Äh, dann haben wir hier eine Methylgruppe mit einem Kohlenstoff. Hier haben wir wieder einen Kohlenstoff und hier haben wir eine Amin. Ja? Das heißt, so, äh, die direkten Substituenten, ja? davon ist das schwerste der Stickstoff ja? mit der Atomzahl 7. Ja, das heißt also dieser Gruppe hier ordnen wir erste Priorität zu, ja? ähm, Wasserstoff ist der leichteste, ist auch ganz einfach dann. Atomzahl 1, ja, das heißt also das hier hat niedrigste Priorität. Ähm, und jetzt müssen wir uns entscheiden, welche von diesen äh, Gruppen eine höhere Priorität hat. Und äh, da in beiden Fällen äh, der erste Substituent ein Kohlenstoff mit der Atomzahl 6 ist, schauen wir, äh, was an diesen Kohlenstoffen sofort dranhängt. Ja? Das heißt also hier beim Methyl haben wir als nächstes ja, C und dann ein H. Das heißt also eine Atomzahl 1 und hier an diesem C hängt unmittelbar ein Sauerstoff ja, mit der Atomzahl 8. Ja, das heißt also, unsere Säuregruppe bekommt die Priorität 2 und unsere Methylgruppe bekommt Priorität 3. Ja? Als nächstes, nach unseren Regeln, rotieren wir das Molekül so, dass der Substituent niedrigster Priorität von äh, uns weg zeigt. Ja, das heißt also in diesem Fall rotieren wir so, ja, das Molekül so, dass der Wasserstoff von uns weg in die Zeichenebene hinein, hinein zeigt. Ja, das heißt also, wenn wir uns diesen Fall nochmal anschauen, würde das Molekül nach der Rotation... Also dementsprechend äh, so aussehen. Moment, ich zoome mal kurz den Stift. So. Das heißt, die CO2-Gruppe kommt also hier auf uns zu. Ja, nach, dieser, nach dieser Ansicht, ja, diese ganzen Gruppen kommen jetzt auf uns zu. hier hängt dann unsere NH2 Gruppe hier unsere Methylgruppe und der Wasserstoff geht nach hinten ab. Ja, also das wäre diese Ansicht. Ja, wir behalten die Prioritätszahlen bei 1 2 3 und der Substituent niedrigster Priorität zeigt von uns weg in die Zeichenebene rein. So, jetzt nach unseren Regeln wieder, nach der Regel 3 folgen wir diesen Prioritätszahlen von 1 zu 2 zu 3. Und in diesem Fall bewegen wir uns gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Das heißt also, hier handelt es sich um ein S-Chirales-Zentrum. Ja? Das heißt also, das hier ist auch unser S-Alanin. Mittels nukleophiler Substitution können wir also aus funktionalisierten Alkanen völlig neue Substanzklassen herstellen. Ja? Also hier ein paar Beispiele von nukleophiler Substitution mit anionischen Nukleophilen. Ja, das heißt also wir haben eine echte negative Ladung auf dem Nukleophil ja, und als Substrat benutzen wir hier ähm, ein substituiertes Alkan. Ähm, das heißt also in dem Fall, dass wir ein OH- also ein Hydroxid benutzen, ja, erzeugen wir äh, aus dem funktionalisierten Alkan unter Abspaltung unserer Abgangsgruppe ein Alkohol. Dasselbe können wir auch mit ähm, Ro-Nukleophilen äh, machen. In dem Fall erzeugen wir einen Ether, ja, also eine C, C oder R-Bindung äh, hier in diesem, äh, in diesem Fall. Ähm, gehen wir mit einem ähm, HS- vor, ja, erzeugen wir ein Thiol oder auch Tio, alkohol und äh, Jod- Gibt uns am Ende ein Jodalkan. Analog dazu können wir auch mit ungeladenen Nukleophilen eine nukleophile Substitution versuchen. Ja, in diesem Fall nutzen wir die freien Elektronenpaare an unserem Nukleophil, also hier ein Ryh. Ja. Also als Nukleophil können wir zum Beispiel Wasser benutzen. Ja. Wasser, da hat der Sauerstoff jeweils zwei freie Elektronenpaare. Wir eliminieren unsere Abgangsgruppe im ersten Schritt und haben dann hier eine OH2-Plus-Gruppe. Ja, also ein Proton kann dann aufgeschnappt werden von dem restlichen Lösungsmittel, ja, also von Wasser, und wir erzeugen ein Alkohol. Ja, ähm das Ganze funktioniert natürlich auch genauso, ja, wenn wir, wenn wir die als Nukleophil einen Alkohol einsetzen. Ja, in dem Fall äh, erzeugen wir auch hier wieder ein Zwischenprodukt ein, mit CO+, R und einem Proton, welches ebenfalls wieder an das Lösemittel abgegeben werden kann. Und wir haben unseren Äther. Ja. Ähm, Amine äh, haben ebenfalls ein freies Elektronenpaar am Stickstoff zur Verfügung. Hier in diesem Fall erzeugen wir ein sekundäres Amin ja, oder auch für ein R2NH ja, erzeugen wir ein tertiäres Amin, an dem drei Nc-Bindungen ja, bestehen. Schauen wir uns zum Abschluss nochmal die Alkene und Alkine an. Ja? Im Gegenzug zu den Alkanen, die wir bereits kennengelernt haben, die wie wir gesehen haben aus CC-Einfachbindungen bestehen, haben wir bei Alkenen irgendwo eine CC-Doppelbindung und bei Alkinen eine Dreifachbindung vorliegen. Ja, dazu müssen wir uns nochmal mit der SPD 2-Hybridisierung beschäftigen. Ja, also vergleichen Sie das Ganze am besten mit der sp3-Hybridisierung aus der ersten Vorlesung. Ja, also hier in diesem Fall möchten wir aus dem normalen Kohlenstoff, ja, mit der Helium, besetzten Heliumschale und zwei Elektronen in der 2s und zwei Elektronen in 2p-Orbitalen, äh, möchten wir Ethen herstellen. Ja, das heißt also entlang dieser CC-Doppelbindung ja, ähm, hat jedes dieser Kohlenstoffe drei Substituenten, ja, also zwei Hs und das andere benachbarte C. Ja, das Ganze, also ja, hier zwischen diesen einzelnen Bindungen haben wir annähernd 120 Grad jeweils, ja hier ist der Winkel ein bisschen kleiner als 120 Grad, äh, 117,8 um genau zu sein. Ja, das liegt daran auch, dass äh, die einzelnen Bindungen äh, unterschiedlich lang sind. Ja? Also Die CH-Bindung ist mit 101 Bikometer ein bisschen kürzer als die, die CC-Bindung hier beim Ethen mit 133 Pikometern. und so kommt auch dieser Winkelunterschied zustande. Ja? Aber zur Vereinfachung können wir einfach sagen, ja, alle Atome sind koplanar äh, und haben äh, zwischen den Bindungen einen 120 Grad Winkel. Ja, dann schauen wir uns mal das äh, äh, Atomorbitalmodell ja, äh, mitsamt der Energien für den Kohlenstoff an. Wie wir schon sagten, zwei Elektronen in den p-Orbitalen äh, und äh, zwei gepaarte Elektronen in zwei 2s. Ja. Wenn wir jetzt also, wie gesagt, drei Substituenten in die Nähe bringen wollen, ja, hybridisiert äh, unser Kohlenstoff. Äh, zu sp2. Ja? Das heißt also, wir kombinieren äh, das 2s-Atomorbital und jeweils äh, nehmen wir mal das px und das py. Ja? Also aus drei Atomorbitalen machen wir hier drei sp2-Atomorbitale oder Hybridorbitale, die gemeinsam in der Ebene liegen. Ja? Und wir behalten ein unverändertes p-Orbital. Nehmen wir mal das Zurück, ja? So und jetzt mit diesem sp2-hybridisierten Kohlenstoffen können wir Bindungen machen, ja? das also, wie wir schon sagten, die sp2-Hybridorbitale liegen koplanar, ja? Das sind diese hier grün eingezeichneten und wir haben jeweils ein p-Orbital, was senkrecht dazu steht. Ja, das heißt also, wenn wir jetzt an jedes Kohlenstoff jeweils zwei Wasserstoffe heranbringen, hier und hier, und die beiden Kohlenstoffe zusammenführen, ja, dann verschmelzen diese ja, zu äh, den Sigma-Bindungen, die hier in der Ebene li liegen, und die P-Orbitale kombinieren ebenfalls zu den neuen, zu den neu entstandenen Pi-Bindungen. Ja, und fertig ist unser Ethen. Als nächstes wollen wir aus Kohlenstoff und Wasserstoff Ethin machen, ja? das heißt also eine HC-Bindung, eine CC-3-Verbindung und eine weitere CH-Bindung hier, das heißt auch hier wieder fangen wir an mit unseren normalen Atomorbitalen am Kohlenstoff und wir hybridisieren aus, zwei, aus einem 2s-Orbital und einem der 2p-Orbitale machen wir zweimal ähm, sp-Orbitale. Ja, die sind dann energetisch etwas stabiler und es bleiben zwei unveränderte p-Orbitale hier übrig. Und auch hier wieder können wir jetzt das Ethin aus, dieser, aus diesen äh, zwei sp-hybridisierten Kohlenstoffen herstellen. Das heißt also, wir bringen hier ein sp-hybridisiertes Kohlenstoff und ein Wasserstoff zusammen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ebenfalls ein sp-hybridisiertes Kohlenstoff und ein Wasserstoff. Und wir haben, wie wir schon sagten, jeweils zweimal P-Orbitale zur Verfügung, die dann senkrecht davon abstehen. Ja, bringen wir das Ganze zusammen, ja, dann kombinieren wieder die SP-hybridisierten äh, Orbitale zu den Sigma-Bindungen ja, und die formen dieses prinzipielle Gerüst des Moleküls, das linear ist und jeweils senkrecht dazu ja, kombinieren dann diese P-Orbitale, hier links sehen Sie es, und die kombinieren dann zu zwei senkrecht dazu stehenden pi bindungen Ja, und auch hier wieder haben wir dann unser Ethin. Vergleichen wir das Ganze mal äh, insgesamt. Ja, also die jeweiligen Hybridisierungszustände mit den äh, äh, ja, Beispielen der vom Ethan hier, Ethen hier und Ethin hier. Ja. also wie wir schon sagten im Ethan sind alle Kohlenstoffe sp3 hybridisiert, ja, die äh, CC-Bindung ist äh, 1,54 Angström lang, ja, ähm, im, äh, im Ethen haben wir sp2 hybridisierte Kohlenstoffe mit, einer Bindungsab mit einem Bindungsabstand zwischen den Kohlenstoffen von 1,33 Angström ja, und im sp also im Ethin-Fall haben wir eine Kohlenstoffbindung von 1,2 Ja, Das heißt also, wir sehen, diese Bindung wird immer kürzer und das liegt daran, weil, sie, weil, weil die durch die hinzukommenden Pi-Bindungen auch deutlich stärker wird. Ja? Das heißt also, hier haben wir ähm, die, die Kohlenstoff-Kohlenstoffbindung ähm, äh, die hat 347 Kilojoule pro Mol. Das heißt, das wäre die Energie, die wir investieren müssten, um diese kohlenstoff kohlenstoffbindung bindung aufzubrechen. Ja, beim Ethen haben wir äh, einmal den Beitrag der Sigma-Bindung, aber auch den energetischen Beitrag äh, der Pi-Bindung, die hinzugekommen ist. Ja, deswegen wird das, Ganze alles äh, wird das Ganze schon stabiler. Und hier in, in dem Fall des Ethens äh, kommen äh, sowohl die Sigma-Bindung als auch die zwei Pi-Bindungen, ja, die sich ein bisschen energetisch anders äh, zueinander verhalten. Und das Ganze wird nochmal ein bisschen stabiler, nämlich 803 ähm, Kilojoule pro Mol. Ähm, die Geometrie, wie wir schon sagten, äh, in diesem Fall sind alle Kohlenstoffe tetraedrisch. Ja, das heißt, wir haben diese Bindungswinkel von 109,5 Grad äh, zwischen den einzelnen Bindungen. Ähm, beim Ethen sind die Bindungen zueinander ja, ungefähr 120 Grad und das Ethin selber, da haben wir zwischen diesen Bindungen einen 180-Grad-Winkel. Das Molekül ist also komplett linear. Liegt die Doppelbindung in einer längeren äh, Kohlenstoffkette, ja, wie zum Beispiel hier beim Buten, ähm, können wir zwischen zwei Konfigurationsisomeren äh, unterscheiden. Ja. Das ist zum einen die Trans-Konfiguration, ja, das heißt also die äh, Methylgruppen hier stehen sich entgegengesetzt oder E. Deswegen bezeichnen wir dieses Molekül als E2-Buten. Ja, also in der zweiten Position der Kette haben wir die Doppelbindung. Äh, stehen die beiden äh, Methylgruppen auf einer Seite des Moleküls zusammen, ja, cis oder Z für zusammen, dann bezeichnen wir das Ganze als ein Z2-Buten. Und diese beiden Konfigurationsisomere, die unterscheiden sich dann auch in ihren physikalischen Eigenschaften. Ja, beim cis-Buten haben wir einen Schmelzpunkt von minus 139 Grad Celsius, beim trans-Buten haben wir einen höheren Schmelzpunkt von minus 106 Grad Celsius? Und auch bei den Siedepunkten unterscheiden sich die beiden. Ja, das cis buten hat einen Siedepunkt von 4 Grad Celsius und das trans von einem Grad Celsius. Kommen wir also dann zur Nomenklatur dieser Alk Alkene und Alkine. Ja, da gibt es einiges zu beachten. Gehen wir mal schnell durch. Ähm, wie bei den, äh, den EU-PAC-Regeln, die wir schon mal kennengelernt haben, sind viele dieser, dieser Konzepte übertragbar. Ja, das heißt also als erstes ähm, äh, wählen wir die längste Kette die beide Atome der Doppel- oder Dreifachbindung enthält ja? und, den meisten, äh, und den meisten Mehrfachbindungen. Das heißt also, in diesem Fall nehmen wir diese Viererkette, ja, die diese Doppelbindung hier mit enthält und nicht etwa äh, diese äh, Fünferkette hier. Ja? CC-Doppelbindungen sind durch Endungen En gekennzeichnet, ja, haben wir schon gesagt. Und bei zwei Doppelbindungen sprechen wir von einem Dien und bei, äh, bei Dreifachdoppelbindung Tri-En und so weiter. Ja? Ähm, Drei Verbindungen bekommen die Endung In. Ja? Und Stoffe mit Doppel- und Dreifachbindungen ein En-In. Ja? Also auch hier eine alphabetische Sortierung dieser Bezeichnungen. Ähm, die Kohlenstoffatome der Bindungen erhalten eine, äh, eine möglichst kleine Nummer, das heißt also... Wir zählen so durch, dass die Doppelbindung äh, hier auf 2, 3 liegt und nicht etwa auf 3, 4, wenn wir von rechts anzählen. Bei äh, mittiger Lage der Doppelbindung wird so gezählt, dass die Nummern der Verzweigungen am geringsten sind. Das heißt also in diesem Fall ist die Verzweigung äh, hier auf 2, ja, wenn wir hier von links an loszählen, ähm, Falsch wäre es, von rechts anzufangen, ja, dann wäre nämlich die Verzweigung auf 3. Die Doppelbindung wird durch die jeweils niedrigere Nummer derselben charakterisiert, ja, das heißt also hier ähm, ist die Doppelbindung zwischen 1 und 2, also nehmen wir die 1 für die Bezeichnung 1 Buten und nicht etwa 2 Buten. Ja, haben wir mehr als eine Doppelbindung, ja, wird ab dem Ende gezählt, dass der ersten Doppelbindung am nächsten ist. Sprich, in diesem Fall haben wir zwei Doppelbindungen und wir wählen das Ende so, dass die erste Doppelbindung hier sofort auf 1 und 2 kommt und nicht erst, wenn wir von rechts anfangen zu zählen, ja, dann kommt die erste Doppelbindung auf 2 3. Wenn eine Doppelbindung und eine Dreifachbindung gleich weit vom Ende der Kette sind, ja, dann erhält die Doppelbindung die niedrigste Nummer. Ja, Das heißt also, in diesem Fall zählen wir 1, 2, 3, 4. Das heißt also, die Doppelbindung äh, kommt später und nicht etwa 1, 2, 3, 4. Ja, also Beispiele hier, das 4-Methyl-2-Penthen, ja, äh, hier das 2 ethyl 1 ja, hier haben wir ein 3 äh, hexen 15 In, also auch hier ähm, auf, auf der 1 und auf der jeweils auf der 5 sind die in gruppen auf der 3 die äh, Doppelbindung. Ja, bei den äh, zyklischen Alkenen auch wieder ähnlich. Also ja, hier äh, brauchen wir nicht zählen. Das Ding ist mit Cyclopenten eindeutig benannt. Sobald wir allerdings eine, eine Funktionalisierung drin haben, ja da auch da dieselben IUPAC-Regeln, die wir zur Benennung von Zykloalkanen benutzt haben. Ja, also hier in diesem Fall ist das hier unser 3-Methylzyklopenthen. Ja, also wir fangen so an zu zählen, dass die Doppelbindung zuerst kommt, also hier mit 1, 2, 3 und so weiter. Hier in diesem Fall auch wieder... Wir, fangen, wir können es uns im Prinzip aussuchen, da wir ein zyklisches Molekül haben. Wir können hier anfangen zu, äh, zu zählen oder da anfangen zu zählen. Dann machen wir mal hier, also 1, 2, 3, 4 und wählen dann dementsprechend äh, die Doppelbindungen, äh, die Zähler der Doppelbindungen so aus, äh, dass sie am kleinsten ausfallen. Also 1, 3-Zyklohexadien. Ja? Und dasselbe auch hier beim 1, 4 Zyklohexadien. So, wie geht es also weiter? Jetzt haben wir uns die nukleophile Substitution genau angeguckt und auch die Chemie und die Geometrie der Alkene und Alkine so ein bisschen angerissen. Das heißt, in der nächsten Vorlesung können wir uns mit Eliminierungen ja, beschäftigen, das heißt, äh, äh, äh, und dann auch sehen, wie Alkane, Alkene und Alkine ineinander übergeführt werden können. Und, da wir ja jetzt die, den Begriff äh, der Alkene kennen, äh, werden wir uns auch anschauen, welche Reaktionen man mit diesen Alkenen, mit diesen Doppelbindungen machen kann. Vielen lieben Dank!